Κύριε Σόιμπλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη να μα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η τελευταία συνέντευξη που δίνει σαν Υπουργός Οικονομικών και γι' αυτό σα ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί χρεοκόπησε η Ελλάδα, Ποιο έχει την ευθύνη που χρεοκόπησε η Ελλάδα, Η ερώτηση είναι τόσο εύκολη να beantworten. απαντήσω. Έχουμε μια gemeinsame Währungsunion. Das hat für alle beteiligten Länder die Möglichkeiten der Kreditaufnahme mit niedrigen Zinsen sehr begünstigt. Aber eine Währungsunion mit unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsländer schafft auch Probleme. Und als Folge der Bankenkrise nach Lehman Brothers haben die Finanzmärkte die Fragilität der Konstruktion der Europäischen Währungsunion entdeckt und haben dann angefangen, die nicht so wettbewerbsstarken Länder der Währungsunion stärker unter Druck zu setzen. Das gab dann auch die Ansteckungsgefahr und so kam dann schrittweise die Eurokrise und äh, Griechenland hatte neben Irland äh, später auch Portugal da wurde die schwierigste Rolle. Polianderbe in der Elada lernen Taxi. Oder Taxi. Die Elada hatte ein massives Problem. Von der anderen Seite waren die Germanischen Restaurants, die in der Elada και η Ελλάδα αγοράσε όπλα, αγοράστηκαν γερμανικά αυτοκίνητα και ούτω καθεξής με αυτά τα λεφτά που δανειστήκαμε. Δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί και η Γερμανία, τουλάχιστον όσο τιμωρήθηκε η Ελλάδα, επειδή ακριβώς είχε και εκείνη ωφέλη από αυτόν τον υπερδανισμό, την εποχή της εφορίας. Γρήκοντας δεν είναι καλύτερο. Αυτή είναι μια σημεία που είναι φαλούς. Αν εάν εσείς δημιουργείτες, πρέπει να δημιουργείτες, dass sie von ihnen Kredite bekommen haben. Das ist auch nicht in Ordnung. Und wenn sie, dann, und wenn sie von anderen Garantien bekommen, dass sie überhaupt von, Dritten, von den Finanzmärkten Kredite bekommen, sollten sie die, die ihnen die Garantien geben, die für sie bürgen, auch nicht beschimpfen. Ich verstehe, dass die Bevölkerung in Griechenland so, so denkt. Aber ich finde, die politisch Verantwortlichen, auch die in den Medien, müssten eigentlich der Bevölkerung in Griechenland schon so weit die Wahrheit sagen, dass die Probleme... Deutschland hat in Deutschland gemacht sind, aber die Probleme die Griechenland hat sie in Griechenland gemacht. Wer, sei, wer die Ursachen seiner Probleme bei anderen sucht, wird in der Regel nicht zu guten Ergebnissen kommen. Das, was ich sage, ist, dass, wenn die Kriege begonnen hat, die Germanischen Trabbesen hatten viele Englische homologen. Und ein Wort, das in der Schweiz verabschiedet hat, ist, dass es um diese Systeme zu verabschieden ist. So ist das nicht? Aber noch einmal. Das Argument, kenn ich kenne mich nur als aus vielen Debatten, dass wenn jemand zu viele Schulden gemacht hat, dann sagt das sei das Problem des Gläubigers. Damit wird die Welt aber nicht stabil. Und, und, und, und ordentlich ist das auch nicht. Ich finde nicht, dass das eine seriöse Argumentation ist. Mit allem Respekt. Die Entscheidung, dass das Dienste und Demokratische Gemeinschaft auf das Hellen-Mneumonium, auf das Hellen-Programm, was war denn nun? Und ich wusste nicht, dass Sie sich hatten, irgendwelche Antworten? War das falsch? Ich war am Anfang, das ist bekannt, der Meinung, dass die Probleme in der Währungsunion die Europäer selbst müssten lösen können. Andere, insbesondere die deutsche Bundeskanzlerin, war der Meinung, wir brauchen bei der Größe des Problems dafür auch den internationalen Währungsfonds. Und sie hat diese Auffassung auch deswegen gehabt, weil sie der Überzeugung war, dass die Kommission in ihrer Rolle als Europäische Kommission, die ja die Interessen aller europäischen Länder vertreten muss, in der Durchsetzung der notwendigen Entscheidungen möglicherweise nicht konsequent genug sein könnte, insbesondere auch in den Augen der deutschen Bevölkerung. Und deswegen hat sie gesagt, für die Kredibilität des Rettungssystems ist die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds sehr wesentlich. Man muss im Übrigen daran erinnern, am Anfang war die Rede davon, dass der Internationale Währungsfonds sich mit einem Drittel an der Gesamtsumme des Rettungsschirms beteiligen würde, davon ist heute keine Rede mehr. Und so ist es damals entstanden. itane na Ich glaube, wir sind ja ganz gut zur Rande gekommen und äh, wissen Sie, es macht auch wenig Sinn, acht Jahre nach einer solchen Entwicklung dann noch einmal darüber zu diskutieren, wer hatte Recht und wer hatte nicht Recht. Es gab Argumente für die eine und für die andere Position. Tatsache ist, dass es uns mit vielen Schwierigkeiten aber doch gelungen ist, den Euro stabil zu halten, dass wir heute in einer wirtschaftlich günstigen Entwicklung überall in der Eurozone sind und dass auch Griechenland doch eine deutlich bessere Entwicklung in diesem Jahr nimmt und darüber freuen wir uns alle. Θέλω τώρα να σα κάνω μερικέ ερωτήσει για το παρελθόν. Ο κύριο Βενιζέλο, μεταξύ άλλων υπουργών ε, που έχουν επιρρετήσει και μαζί σα, μα έχει πει ότι προτείνατε κάποια στιγμή ένα time out για την Ελλάδα. Να φύγει δηλαδή η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και, σαν αντάλλαγμα, να πάρει κάποια λεφτά. Ισχύει αυτό και ήταν μια πραγματική ειλικρινή πρόταση δικιά σα, ή ένα τρόπο να πιέσετε για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι με Βενιζέλο, και με άλλων κολλήγαν, είχατε και με άλλου κολλήγαν. Äh, als Finanzminister in Griechenland in meiner Amt in den acht Jahren meiner Amtszeit mit Evangelos Venizelos habe ich äh, am Beginn seiner Amtszeit darüber gesprochen, weil mir klar war, dass es politisch für Griechenland sehr schwer sein wird, die Reformen äh, politisch durchzusetzen. Das ist innenpolitisch nicht so einfach. Ich wollte nicht, solche Reformen in Deutschland politisch durchsetzen müssen und habe ihm gesagt, weil der Länder wie Griechenland, aber auch andere Länder gewohnt waren, Schwächen in der Wettbewerbsfähigkeit durch Abwertung auszugleichen in den zurückliegenden Jahrzehnten. Und dieses Instrument hat man in der Währungsunion nicht und deswegen habe ich gesagt, vielleicht ist es besser. Ihr bekommt für eine Zeit das Instrument der Abwertung zurück, zum Ausgleich eurer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit. Wir werden euch, wenn ihr ein Timeout nimmt, natürlich als Europäische Union massiv unterstützen. Ihr bleibt Teil der Europäischen Union. Und dann könnt ihr wenn, ihr, wenn ihr das Land genügend, wenn es genügend wettbewerbsfähig ist, kommt ihr zurück. Aber Venizelos hat mir damals gesagt, nein, die, die große Mehrzahl der Griechen möchte unter allen Umständen Mitglied der Eurozone bleiben. Und wir, wir unternehmen die notwendigen Reformen, dass das geht. Und es ist immer klar, das ist eine Entscheidung der Griechen, Griechenlands, ob, sie, ob Griechenland in der Eurozone bleibt oder nicht. Aber wenn man in der Eurozone bleibt, muss man dann die notwendigen Reformen durchsetzen. Und das war in Griechenland schwierig. Ich habe die politischen Prozesse, auch den, auch den Widerstand, die Diskussion in der Bevölkerung immer mit Respekt verfolgt. Aber es war unvermeidlich. Und es war die Entscheidung der Griechen. Samarra to und es gab die Ästin, die wenn sie, dass es eine des Das ist Es eine dass das weil Sie die Ist dieelbe? Nein, ich glaube, es war ein bisschen anders. Das war, in der Tat, in dem, Jahr, in dem letzten Jahr der Regierung Samaras, in dem Griechenland große Fortschritte erzielt hatte, auch Primaire erzielt hat, auch wieder Zugang zu den Finanzmärkten gefunden hat, Ganz ähnlich, wie es jetzt im Jahre 2017 ist. Aber dann hat Samaras gesagt, er braucht jetzt eine Pause in den Reformen. Er hat es hier in Berlin auch öffentlich vertreten, weil der Widerstand in der griechischen Politik groß wird. Und weil im Übrigen innenpolitisch die Notwendigkeit sich näherte, im Parlament einen neuen Präsidenten zu wählen. Dazu braucht man eine Mehrheit, wenn ich das richtig weiß, von 60%. Prozent. Und wenn, wenn, man, wenn man diese Mehrheit nicht zustande kommt, dann wird das Parlament aufgelöst, es gibt Neuwahlen. Und Tsipras hatte ja, das hatte er mir vorher gesagt, er war als Oppositionsführer hier in Berlin gewesen, wir hatten eine gute Stunde gesprochen, und er hatte mir gesagt, er werde einen Wahlkampf führen, in dem er verspreche, Griechenland bleibt im Euro, aber ohne ein Programm, ohne Konditionalität. Und dann habe ich ihm gesagt, dann wünsche ich ihm... In seinem eigenen Interesse, dass er die Wahl nicht gewinnt, denn dieses Versprechen wird er nicht halten können. Wenn, er in, wenn Griechenland in der Eurozone bleibt, wird es Reformen machen müssen. Er hat die Wahl gewonnen und er hat dann ein halbes Jahr lang sein Versprechen versucht einzuhalten. Das ist nicht gelungen, dann hat er Neuwahlen gemacht. Und seitdem geht es wieder besser. Aber den Preis, den Griechenland in diesem halben Jahr bezahlt hat, das war die Unerfüllbarkeit der Wahlversprechen von Zypras in dem den er erfolgreich gegen Samaras geführt hat. Hätte eine wie der Kosten wie Nein, ich, ehrlich gesagt, das, was, ich, was der Kollege Jaroufakis gelegentlich öffentlich erzählt, ist so weit von der Realität entfernt, dass ich mich damit nicht wirklich beschäftige. Natürlich hat Griechenland in diesen sechs Monaten, in denen es versucht hat, ohne Reformen in der Eurozone zu bleiben, erheblichen Schaden genommen. Das ist überhaupt keine Frage. Das hat mir auch sehr leid getan. Aber ich respektiere, dass Zypras versucht hat, sein Wahlversprechen umzusetzen. Und als er eingesehen hat, dass, es nicht zu, dass, es nicht, dass er es nicht erreichen kann, dann hat er gesagt, dann muss ich Neuwahlen machen. Das habe ich besser verstanden als andere. Dass er gesagt hat, ich muss jetzt das Gegenteil von dem machen, was ich versprochen habe: Mache ich Neuwahlen, ich brauche ein neues Mandat der griechischen Wähler. Das hat, die has hat er bekommen und jetzt geht es ja äh, mit allen Schwierigkeiten. Allen... Das ist kein einfacher Weg, aber es geht ja besser. 2015, όμως, Brexit. Έτσι, συνέβη, nein 2015, aber nach dem den Grexit. Wir wissen, dass das nicht die ist bleibt dabei, dass wir in jener, in jener spannenden Phase, in der dann Ministerpräsident Tsipras die Entscheidung getroffen hat, Konditionalität zu akzeptieren, aber Neuwahlen auszurufen. Da hat die große Mehrheit der Finanzminister der Eurozone, eigentlich praktisch alle, die Position vertreten. Es wäre für Griechenland besser, eine Auszeit zu nehmen mit europäischer Solidarität. Aber es war immer klar, niemand konnte Griechenland zwingen. Es war immer klar, es ist nur die Entscheidung Griechenlands. Daher wurde mit Merkel mit der die hat, dass nicht wollte Es ist ja bekannt, äh, dass unter den Finanzministern eine, in der Eurozone eine große Einigung bestand Das hat der italienische Kollege Patovan damals öffentlich mitgeteilt. Und es ist bekannt, dass im Europäischen Rat eine andere Entscheidung getroffen worden ist, aber das, diese Entscheidung war auch okay. Weil in dieser Entscheidung ja dann Zypras akzeptiert hat, was er zuvor gesagt hat, was er niemals machen würde. Deswegen ja dann Neuwahlen, Wahl, was das gefunden hat. Oρισμέni sagen, dass Schäuble und erinnert nur über Regionen und Regionen. Und dass das, was er nicht bemerkt ist, ist die geopolitik. Deutschland, wie gesagt, ist in einer kritischen geopolitik. Μήπως αυτό είναι κάτι δεν το Ich glaube, auch die geopolitische Lage eines Landes kann nicht äh, ersetzen, dass ein Land, das die Vorteile einer Währungsunion genießen will, niedere Zinsen, äh, Kredite, dass ein solches Land auch eine Politik betreiben muss, indem man die eigenen Erwartungen erfüllt. Das war ja der Grund, warum viele in, unter den Finanzministern gesagt haben, was im Übrigen auch die Europäische Zentralbank immer gesagt hat, die Mitgliedstaaten müssen alle in ihrer Verantwortung, denn nur sie haben die Zuständigkeiten, die notwendigen Reformen durchführen, um bei den Ansprüchen der globalisierten Welt mit einer nicht veränderbaren gemeinsamen Währung wettbewerbsfähig zu sein. Da hilft die geopolitische Lage nicht, das ist, äh, löst kein ökonomisches Problem. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Darum ging's nicht. Es ging es auch nichts. ging nicht um politische Präferenzen. Wir haben unsere politischen Familien in Europa. Das ist wahr. Aber in den Fragen noch einmal, in, in, in der, unter den Finanzministern der Eurozone. War eine, war, eine, war eine ganz breite Übereinstimmung und das waren nicht alles nur Demo äh, Finanzminister aus der Familie der, äh, der Europäischen Volkspartei, da waren sehr viele Sozialdemokraten, auch Liberale, genau derselben Meinung. Das war ein ökonomisches Problem und äh, es war uns immer klar, das gilt übrigens für die anderen äh, Länder, die Nutznießer europäischer Stabilisierungsprogramme gewesen sind, also Irland, Portugal, Spanien teilweise und Zypern auch in, in der gleichen Weise. Es der die die Anforderungen Innenpolitisch sind sehr schwierig. Es stößt auf viel Widerstand und deswegen ist es ein, nicht einfach der Bevölkerung zu erklären, warum Reformen notwendig sind, Veränderungen. Sind, ich habe oft gesagt, wenn ich wenn ich gezwungen wäre, so viele Reformen in zu vertreten, dann würde ich auch äh, Probleme haben und das είναι wahr, das, ist aber dafür, das löst das Problem nicht. Για πολλού ανθρώπου στην Ελλάδα, το καταλαβαίνετε αυτό, είστε το πρόσωπο τη λιτότητα, αν θέλετε. Σα ταυτίζουν με αυτή την κρίση, την οποία έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Νιώθετε κάποια ευθύνη ή ενοχή, να πει κανεί, για αυτό που έχει συμβεί σε αυτού του ανθρώπου? Ναι, uh, die, die, die Probleme, die, uh, die Ursachen liegen in Griechenland. Das war nicht eine der Entscheidungen anderer. Das ist das, ist das was, mich, was, ich, was mich nicht überrascht hat. Politiker neigen dazu zu sagen, wir müssen das machen, sonst werden wir keine Hilfe bekommen oder so. Aber es ist nicht die es ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass die Mangel an Wettbewerbsfähigkeit in Griechenland in, in, in die Ursachen ausschließlich in der Leistungsfähigkeit griechischer Verwaltung liegen oder in das, in strukturellen Problemen der griechischen Ökonomie und, und niemand sonst. Das ist immer gefährlich, wenn man andere für seine eigenen Probleme verantwortlich macht. Dann ist man in der U Analyse der Ursachen nicht, äh, nicht ganz ehrlich. Und das, die, die Herausforderungen für eine Wettbewerb, für eine Wirtschaft in einer gemeinsamen Währung sind große. Das war klar. Und äh, man weiß auch, dass... Äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, hat, dass das Griechenland bei der Entscheidung damals äh, in die Währungsunion einzutreten äh, die, die, die Lage in Griechenland eine andere war als die als die Zahlen, die damals äh, die Statistiker, die äh, Verantwortlichen Statistiker zur Verfügung gestellt hatten. Aber das war vor meiner Amtszeit. Details weiß ich dazu nicht. Ähnales Frage, ich ist, diese Geschichte mit der Lade, für Sie, die Καλός ή κακός επασθενισμός γίνατε δαίμονας για πολλούς στην Ελλάδα. Μήπως αυτό επιρρέσει την κρίση σας και τα αποφάσισας; Das war in Griechenland ich offenbar demonisiert oder in manchen Medien das ist das ist war ich habe dafür auch Verständnis. Ich habe Politiker handeln so, dass sie sagen wir müssen jetzt Kürzungen vornehmen sonst bekommen wir die nächste Rate nicht ausbezahlt und dann wird in der öffentlichen Kommunikation natürlich gesagt ach also, wegen Brüssel oder wegen Berlin wird das so gemacht. Das gehört zur Politik. Es hat mir ein bisschen leid getan. Es ist nicht das, was, was wir gemacht haben. Niemand wollte Griechenland das Böses tun. Und man muss, man muss eben wissen: in den, in den Bevölkerungen der anderen europäischen Mitgliedstaaten ist die Regierung genau gegenteilig. Ich kann mich an eine Szene erinnern, als in der Eurogruppe ein Kollege aus einem kleineren Mitgliedsland, das früher einmal zum, zum, zum Ostblock gehört hat, genauer will ich es nicht präzisieren, es war im Übrigen ein sozialdemokratischer Kollege, der gesagt hat zu seinem griechischen Kollegen, zu unserem griechischen Kollegen, höre auf mit dem Gejammer, dass du die Renten kürzen musst. Wir haben in unserem Land halb so hohe Renten wie ihr in Griechenland. Aber ich muss meiner Bevölkerung erklären, dass wir für Griechenland Leistungen übernehmen müssen. Ich, und, und deswegen höre auf damit, ihr müsst eben eurer Bevölkerung sagen, nur das, was wir uns leisten wollen, das müssen wir auch erwirtschaften. Und ich muss dem Übrigen gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Verfassungsgericht in Deutschland immer wieder rechtfertigen, dass die, die großen Haftungsrisiken, die wir ja für Griechenland übernommen haben, die wir tragen, richtig sind, gerechtfertigt sind, begründbar sind ohne die Konditionalität der Programme, ohne das Versprechen, dass diese Hilfe auch dazu führt, dass Griechenland irgendwann nicht mehr auf Hilfe der anderen Angewiesen ist, wäre das ja überhaupt nicht zu rechtfertigen gewesen. Aber das ist eine Frage, die mehr in Deutschland oder in den anderen europäischen Ländern, als in Griechenland diskutiert worden ist. Politik ist. Τι εννοείτε με αυτό πρώτα απ' όλα και δεύτερον, θυμάστε, έχετε εσεί κάποιε εξαιρέσει στο μυαλό σα από Ναλή. αυτό Ναλή. το καθήκον? Nein, ich habe hab, uh, mit, mit den meisten meiner Kollegen sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Das gilt für Zakalotos, den jetzigen Finanzminister. Der erste war Papa Konstantino, dann kam Venizelos. Uh, das ist nicht in Ordnung, uh, wenn das Gegenteil behauptet wird. Aber ich habe einmal zum Beispiel darauf hingewiesen: die Partei von Ministerpräsident Tsipras hat im Wahlkampf versprochen, sie wolle das Privileg, dass Räder in Griechenland keine Steuern bezahlen müssen, abschaffen. Das hat man aber nicht erfüllt. Stattdessen hat man die, hat man die Renten bei, bei kleinen Leuten gekürzt. Das war nicht die Entscheidung des Deutschen Bundestags, sondern nur die Entscheidung der griechischen Politik. Die Privilegien der griechischen Räder beizubehalten und stattdessen die Renten zu kürzen. Auch die Troika, auch der IWF hat Griechenland nicht vorgeschrieben, wie der Haushalt zu sanieren ist. Das ist immer eine Entscheidung der griechischen Politik gewesen, aber die griechische Politik hat natürlich nicht so ganz genau gesagt, welche Entscheidung sie trifft und welche Entscheidungen andere verantworten, aber das gehört zu normalen politischen Auseinandersetzungen. In der Lage, wie Sie wissen, haben wir viele Foren diese Zeit. Wer hat das Mix der Politik, also mehrere Foren und die kleineren entschieden? War es die griechische Regierung, war es die Troika, Sie, wer hat das entschieden? Ich bin nie Mitglied der Troika gewesen. Die Troika war die Europäische Kommission, die EZB und der Internationale Währungsfonds. Die haben immer mit der griechischen Regierung verhandelt, welche Maßnahmen richtig sind. Und wir in der Eurozone haben immer nur aufgrund der Empfehlungen der Troika entschieden. Deswegen bin ich für diese Frage nicht die richtige Adresse. Ich habe das nie entschieden. Aber die Troika konnte Griechenland nie Maßnahmen aufzwingen, und es musste immer mit der griechischen Regierung verhandelt werden. Ich glaube, im Augenblick geht es überhaupt nicht über. Äh, wir haben ja Schuldenmaßnahmen äh, äh, äh, gemacht, so wie wir das im Mai 2016 beschlossen hatten. Und wir gehen davon aus, dass das jetzige Hilfsprogramm, das noch bis Mitte nächsten Jahres läuft, erfolgreich abgeschlossen wird. Die wirtschaftlichen Zahlen sind, so jedenfalls war die letzte Unterrichtung, so dass das klappt und das Ziel des Programms war ja, dass Griechenland ohne weitere Maßnahmen dann in der Zukunft auskommt und wieder Zugang zu den Finanzmärkten hat. Das Programm ist ja vereinbart, das wird jetzt abgewickelt bis Ende, äh, bis Mitte 20 18 und wenn es ein track ist, dann ist es gut, denn das Ziel des Programms ist, dass es kein weiteres äh, Programm brauchen wird. Im Übrigen muss man vielleicht auch einmal in Griechenland sagen, die durchschnittliche Verzinsung der deutschen Staatsverschuldung ist höher als die durchschnittliche Verzinsung der griechischen Staatsverschuldung. Denn sie bezahlen ja im Wesentlichen nur noch das, was, wir, äh, was der ESM für die Refinanzierung der griechischen Anleihen, der an Griechenland begebenen Anleihen derzeit an den Finanzmärkten bezahlen muss. Das heißt, die Schulden sind nicht für die nächsten zehn Jahre das Problem von Griechenland, sondern das Problem ist, auf dem Weg einer Verbesserung kontinuierlichen Verbesserung der Lage von Wirtschaft und Arbeitsmarkt fortzufahren. Da ist die Entwicklung in diesem Jahr gut, aber sie darf, es darf nicht zu sie führen. Da brauchen wir noch jetzt Nein, die Absprache in der Eurogruppe ist, ist, war ganz klar. Die Maßnahmen, die wir kurzfristig machen, haben wir in Kraft gesetzt. Falls nach Abschluss des Programms es notwendig sein sollte, weitere Maßnahmen zu machen, dann haben wir definiert, was wir noch machen könnten. Aber wir gehen davon aus, dass es das gar nicht notwendig ist, der Chef des, äh, des Europäischen Rettungs der Mechanismus regling hat ja vor kurzem gesagt Griechenland ist im Augenblick in einer Entwicklung wo er davon ausgeht, dass weitere Maßnahmen nicht notwendig sind. Und das ist das Ziel des Programms. O Έλληνες-Pρωθυπουργός, wie Sie wissen, spricht über das Clean Exit, eine katharische Exode nach dem Ende des Programms. Dass es nicht ein neues Mneumonium gibt, eine neue Probleibung oder eine Probleibung. Sie glauben, dass das möglich ist? Ich meine, Amtszeit als Finanzminister geht gerade zu Ende. Die, die letzten Unterrichtungen, die wir in der Eurogruppe als Finanzminister von der Troika bekommen haben, sprechen dafür, dass das Programm erfolgreich zum Abschluss gebracht wird. Und dann braucht es keine weiteren Maßnahmen. Aber mehr kann ich dazu in meiner Übergangssituation noch nicht sagen. Sind also in hierher Και μου είπε να σας ρωτήσω, λέγοντας μου ότι μόνο ο Εύλε ξέρει, πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, που και, και... Ποια είναι η συμβουλή σας στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τι είναι σημαντικό να κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση. Mein Rat ist, den Weg, der dazu geführt hat, dass die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr besser ist, konsequent fortzusetzen. Dort, wo es in der Verwaltung noch Verbesserungsbedarf gibt, konsequent daran weiterzuarbeiten die Bedingungen für Investoren möglichst attraktiv zu machen, dass die Verwaltungsprozesse auch äh, entscheiden. Ich habe oft Klagen gehört, äh, dass Investoren, die auf lokaler Ebene investieren wollten, große Schwierigkeiten gesehen haben, bis die Genehmigung aus Athen angekommen ist oder nicht. Da scheint in der griechischen Verwaltung, ich bin da kein Experte, noch ein erheblicher Verbesserungsbedarf zu sein. Ich würde an Raten, dass man alles daran setzt, diese notwendigen Verbesserungen in Griechenland konsequent weiterzuführen. Aber ich bin nicht der oberste Experte für Griechenland. Im Augenblick ist es eine erfreuliche Entwicklung und Sie können mir wirklich glauben, darüber freuen sich alle europäischen Finanzminister. Denn niemand wollte jemals den Menschen in Griechenland etwas zumuten. Im Gegenteil, wir haben immer die Menschen in unseren anderen Mitgliedstaaten Davon überzeugen müssen, dass Solidarität in einer gemeinsamen Währung notwendig richtig ist und sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Das ist die Voraussetzung für eine Währungsunion. Wenn in der in die Sie er ich sagte ja, als er Oppositionsführer war, haben wir miteinander gesprochen. Und da hat er mir gesagt, er wolle einen Wahlkampf führen, in dem er kriegen, Griechenland bleibt im Euro, aber ohne Bedingungen, ohne Konditionalität. Und dann habe ich ihm gesagt, das wird, nicht, das wird nicht funktionieren, das wird nicht gehen. Er hat die Wahl gewonnen mit diesem Versprechen, aber er konnte es nicht halten. Ansonsten, wenn er sich an das erhält, was vereinbart worden ist, unterstützen wir ihn. Wir machen. Wir arbeiten in Europa nicht zusammen, nach der Frage, mehr, welche parteipolitische Orientierung die einzelnen Regierungen haben, sondern wir arbeiten zusammen in gemeinsamer europäischer Verantwortung. Ein, nur ein stabiles Europa ist im Interesse von uns allen. Das 3,5% als Ziel für das Proteinerschönausmaß ist nicht biosimum, nach der Gνώμη Die Situation ist, dass es eine Astfixie durch die überfalllichen Steuern in Griechenland gibt. Es gibt Markt, dass es eine neue Verhandlung für dieses Ziel gibt. Wir haben, die, wir haben das Programm vereinbart. Es gibt Länder, die haben einen höheren Primärüberschuss über eine sehr viel längere Zeit erzielt. Ich habe jetzt nicht die Absicht, in den letzten Tagen in meiner Amtszeit als Bundesfinanzminister darüber zu reden, dass die Vereinbarungen, die uns ja die Troika so vorgeschlagen hat, IWF, äh, EZB, Kommission, die wir in der Eurozone diskutiert haben, dass welcher Änderungsbedarf besteht. Ich glaube, das Programm ist richtig, sonst hätten wir es nicht beschlossen, sonst hätte es Griechenland nicht akzeptiert. Wenn es Anpassungsbedarf gibt, mögen der, die, die in der Zukunft die Verantwortung haben, die notwendigen Entscheidungen treffen. Wir jedenfalls haben in den letzten Jahren die Entscheidungen so getroffen, dass Griechenland in diesem Jahr eine gute Entwicklung hat. Und wenn Griechenland diese, diese gute Entwicklung nutzt, dann ist es im Interesse der Menschen in Griechenland und das wünsche ich. Πόσο χρόνο ξοδεύατε στη διάρκεια της Ιδίας, αυτά τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα? In der, in, in der Eurozone haben wir viel Zeit mit Griechenland verbracht. Aber darüber ist, ist es nicht zu beklagen. Wir haben versucht, unter den schwierigen Bedingungen mit einer Europäischen Währungsunion die Entwicklung stabil zu halten. Das ist uns besser gelungen am Ende mit all den Schwierigkeiten, als die meisten unserer Kritiker für möglich gehalten haben. Υπάρχει μια στιγμή που πραγματικά έτσι έχει μείνει στο μυαλό σα από όλη αυτή την περίοδο και από όλο αυτό uh, το χειρισμό τη ελληνική κρίση? Da gibt es natürlich uh, viele, viele uh, Momente, die ich nicht vergessen werde. Vom anfang, ganz von Anfang an, von zwei, 2010 schon, als es anfing. Uh, ich war auch nicht in, in, in jeder Situation in der besten gesundheitlichen Verfassung. Eine der langen Nächte in Griechenland habe ich im. Im Hospital in Brüssel, wegen Griechenland habe ich im Hospital in Brüssel äh, verbracht, äh, 2010, aber äh, das macht, äh, eigentlich ist es der, äh, ist, ist der glücklichste Moment, wenn alle Programme in Griechenland gut abgeschlossen sind und Griechenland nicht mehr auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Aber der liegt in der Zukunft. Πολλοί άνθρωποι που ξέρουν τη Γερμανία μου λένε ότι, εάν η Ελλάδα ζητήσει για κάποιο λόγο ξανά λεφτά από τη Γερμανία, ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει από τη Γερμανική Βουλή. Εσείς στάσετε σε λίγε μέρες ο πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, πιστεύετε ότι πραγματικά, θα μπορούσε να περάσετε ένα τέτοιο αίτημα ή είναι κάτι το οποίο αποκλείεται. Βλέπετε, όμως, στη Γερμανία υπέροχη μεγάλη περισσότερα για την Solidarität mit der Eurozone, in der Eurozone und mit Griechenland. Und im Übrigen ist der parlamentspräsident nicht derjenige, der diese Entscheidungen trifft, das trifft die Mehrheit im Parlament. Das ist aber in Griechenland nicht anders als in Deutschland. Ich glaube, wir sollten darüber jetzt nicht reden, sondern wir sollten uns zuversichtlich darauf konzentrieren, dass die gute Entwicklung in Griechenland fortgesetzt wird, dann stellt sich die Frage nicht. Warum sollten wir die Finanzmärkte, die eben wieder beginnen, vertrauen in Griechenland zu finden, durch solche spekulativen Diskussionen verunsichern? Die Dinge, aber politisch, haben sich in Deutschland Und eine von den wir in ist, mit dem neuen Politik und neuen Regierungsgericht in Deutschland, dass wir Soeble können. Das weiß ich nicht. Ich bin acht Jahre Finanzminister gewesen und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass acht Jahre als Finanzminister genug ist. Das ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass. Genau wie alle meine anderen europäischen Kollegen, niemand von uns hatte jemals das Interesse, den Menschen in Griechenland äh, irgendetwas Nachteiliges zuzufügen. Sondern wir haben immer nur darum gerungen, was ist der, der, der richtige und mögliche Weg, dass Griechenland eine bessere Entwicklung nehmen kann. Und wenn wir für die griechischen Probleme verantwortlich gemacht werden, dann ist das nicht, trifft das nicht zu. Das ist aber eine andere Geschichte. Das πίσω τον τρόπο που εσείς χειριστήκατε την ελληνική κρίση, υπάρχει αναλάθος το οποίο παραδέχεστε ότι κάνατε; Aber natürlich Ein Politiker, der behauptet, er habe keinen Fehler gemacht, der zeigt, dass er ein Idiot ist. Wir, machen, wir sind Menschen, wir machen alle immer Fehler. Κάτι πιο ειδικό, κάτι το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει; Ich halte nichts davon. Das habe ich Ihnen ja schon vorher gesagt, dass wir jetzt äh, die ganze Geschichte zurückverfolgen. Es gibt manche die waren in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vielleicht nicht so erfolgreich, aber die reden heute viel, viel dummes Zeug, was aber ihre Seriosität nicht, nicht verbessert. Bist du der Grexit entweder vom Tapet Was man mit Grexit bezeichnet, ist immer nur, war nur in Zeiten die Überlegung, ob Griechenland eine solche Entscheidung treffen will. Wenn Griechenland diese Entscheidung nicht treffen will, und im Augenblick besteht keine Notwendigkeit, denn die Entwicklung ist gut. Das ist auch kein Thema. Und noch einmal, ich, mein Rat ist auch an die Medien, nicht ständig solche spekulativen Diskussionen zu führen, die am Ende nur das, was wir gerade nicht wollen, nämlich dass die Finanzmärkte wieder Vertrauen in Griechenland verlieren, dieses zu befördern. Das Vertrauen in Griechenland wächst, langsam aber stetig, und das ist gut. Ist es ja in Europa? Ich bin optimistisch, ja. Die Welt hat so große Probleme, dass es dringend notwendig ist, dass, Europa, dass ein, ein einiges handlungsfähiges Europa einen größeren Beitrag zur Stabilität und zum Frieden leistet. Ich bin heute hier in Athen und habe gesagt, dass ich um hier sein um diese zu machen. Ich wollte dich fragen, weil ich dass ich glaube, es ist vorüber. Wir sind 2017, sind die Zahlen so. Es geht aufwärts.